Hey Leute, ich bin's Conny und letzten Samstag habe ich ein paar Pets an meine Zuschauer im Livestream verschenkt. Eigentlich wollte ich daraus kein Video machen, aber dann habe ich auf einmal so viele Pets von euch geschenkt bekommen. Und es wurde so viel, dass ich dann doch die Aufnahme angeschmissen habe und euch das jetzt einfach zeigen werde. Nächsten Samstag kann ich nicht Livestream, da ich nur mal Weihnachten feiere. Aber sonst bin ich jeden Samstag live und wenn ihr auch ein paar Pets haben wollt, könnt ihr mir einfach Bankanfragen schicken. Nicht vergessen, eure Pets hier nicht hergeben wollt zu locken. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Geh mal in meine Bank, Official Dragon. Okay, ich gehe noch in deine Bank. So, dann müssen wir sie nur finden. Zwischen all den Einladungen. Hier. Gefunden. Easy. Oh, vielen lieben Dank für das update Hype-Gift und die 187 Millionen Gems. Vielen lieben Dank, Latest Version. Dankeschön. 1, 8, 7, Habe ich eine 0 zu wenig getippt? Ich drücke einfach eine zu viel, dann passt das. Vielen lieben Dank. Super nett von dir. Wir nehmen die nächste Bankeinladung an von Juni Jonas. So, und kranke Bank, hier sind wieder zwei Luckys nicht gelockt. Und... 18,7 Millionen Gems. Das heißt, das wird wahrscheinlich für mich sein. Dankeschön. Vielen lieben Dank für die Gems und für das Lucky. Und dann packe ich dir natürlich <lacht> ein paar Grim Reaper rein. Und eine Rich Cat in Dark Matter. Und ah, doch, ein, ein HC Lucky habe ich noch. Dann tauschen wir ein Lucky gegen ein HC Lucky. Eine Huge Pumpkin Cat. Die Huge Cats sehen gelockt immer so krass aus. Und dann ist es noch eine Rainbow Cat. Krass. Aber was soll ich schon erwarten von einem Arazu Lull? Und dann packe ich dir ein paar von diesen Pets hier rein. So, und Leute... Ich werde wahrscheinlich off-stream in den nächsten Tagen, also irgendwann Montag, Dienstag, Mittwoch, in den Pet Simulator reingehen und dann nochmal meine ganzen Bankanfragen abarbeiten, weil das dauert einfach viel zu lange. Und hier ist schon wieder nichts gelockt, oder? Aber Leute, wirklich. Wenn ihr eure Pets in der Bank nicht lockt, dann sind das praktisch Geschenke für mich. Und wenn ihr sie lockt, dann darf ich sie nicht haben, weil dann kann ich sie auch nicht haben. So, dann gehen wir einmal auf Deposit. Ich gebe den Dark Matter Turkey. Und habe ich noch eine Lucky... Ah, Lucky habe ich gar nicht mehr so viele. Jetzt ist Fabis Bank dran, der ich auch noch 100 Mal beitreten muss. Ah, die kann keine weiteren Member haben. Alles klar. Fabi... Und dann ist Bensenheimer dran. Auch eine Menge Pets drin alle nicht gelockt, dürfte ich mir theoretisch alle nehmen. Wenn hier ein Exclusive-Pad drin wäre, ich würde mir das sowas von rausnehmen. Merkt euch das, Leute. Aber wir gehen jetzt mal auf Deposit, packen hier einen Lucky rein und zwei Dark-Matter-Hedgehogs. Bitte, ich habe keine Bank. Für die Leute, die keine Bank haben, die sollten jetzt langsam mal auf eine Bank sparen, weil die Bank gibt es jetzt schon seit einem Jahr und seit einem Jahr ist die Bank die beste Methode, um Pets zu verschenken. Jetzt gibt es natürlich noch die Methode für Verlosungen, das über den Briefkasten zu machen, aber der Briefkasten ist aktuell down. Ich habe hier eine Menge Gifts bekommen, auch vielen lieben Dank für die Gifts, die habe ich vorhin schon einmal vorgelesen. Kannst mir Pets geben. Aber ich kann nichts claimen, weil es ist gerade disabled. Weil das sind dieselben Einladungen, die ich schon vorhin hatte. Seitdem es halt nicht mehr ging. Und senden geht halt leider aktuell auch nicht. So, Jamie, Luca. Gehen wir rein und depositen wir eine Rich Cat. Ach komm, und eine Party Cat. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Und dann verlassen wir die Bank wieder zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum dritten Mal und zum vierten Mal und zum fünften Mal. Und ich bin draußen. Perfekt. <lacht> Wenn es nur immer so schnell gehen würde, ne? Ach ja, auf jeden Fall packe ich hier jetzt nochmal ein ähm, Dark Matter Turkey rein. Ich habe schon wieder 50 Einladungen in Leute. die Pets sind alle gelockt, außer das. <lacht> Danke für Snow Ram. Aber ähm, brauche ich jetzt nicht. Packen wir den Dark Matter Turkey rein. Und dann packe ich dir noch einen Imperian Axolotl rein. Und eine propeller Cat. Wie viele Sekunden noch? Sechs Sekunden. Alles klar. So, Deposit. Und die Bank verlassen. Einfach Juli. So, 187 Gems. Dankeschön. Die HC-Pads werde ich mir mal nicht nehmen, weil das sind zwar HC-Pads, aber jetzt auch nicht so die kranken HC-Pads. Aber, ja, danke für die 187-Gems. Wer die 187 nicht ehrt, ihr wisst Bescheid. Und dann packen wir dir noch. Und... Nö, nope. helikopter heißt die, glaube ich, rein. Bitte sehr. Ich kann nicht in einem Trade, der Booth oder der Mailbox-Transaction... Sein. Cool, gut zu wissen oder so, ja. Habe ich jetzt verlassen? Nee, ich habe immer noch nicht verlassen. Ja, jetzt habe ich verlassen, perfekt. Nächste Bankeinladung annehmen. Ich werde die Bankeinladung nie durchkriegen, Leute. Ja, ich würde jetzt wieder sagen, danke für die Pets Ich lasse sie aber mal drin, solange ich noch andere Pets zum Verlosen habe. Es sei denn, jemand schickt mir wieder so eine richtig kranke Bank. So, und dann verlassen wir hier wieder. Okay, hier wieder ein goldenes Lucky Pad und 1,78 Billion Gems. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin Elias, 7000 für die 1,87 Billion Gems. Ah, oh, sogar ein bisschen mehr. <lacht> 18769420 Billion Gems. Vielen lieben Dank. Und für den äh, goldenen HC Lucky. Den kann ich dann auch wieder verschenken. Äh, dann kann ich dir nicht mal einen HC Lucky reinpacken. Ich hatte ja gar keine HC Luckys mehr. Mm, ja, dann gebe ich. Ach, was kann ich dir geben? Ja, ich kann dir einen goldenen Turkey geben oder sowas. Das bringt dir wahrscheinlich gar nichts. Aber vielen lieben Dank für die Pets. Das freut mich sehr. Jetzt bin ich endlich drin. Oh, hier sind auch schon ein paar Weihnachtspets drin. Das sind also die Mythicals vom neuen Event. Alles klar. 1,87 Millionen Gems. Die sind offensichtlich hier reingepackt, damit ich sie nehmen kann, weil es ist nichts gelockt. Alter, wie viele Ghoul Horses hast du denn, bitte schön? What the... Alles klar. Vielen lieben Dank für die Pets. Ich will ja aber gar nicht alle nehmen. Ich nehme ein paar von den Pets raus, weil sogar ein, ein Rainbow Candy Cane Unicorn, das hat einfach 259 Trillion Stärke in... Rainbow. Gar nicht mal so schlecht. Ah, ich will die nicht alle nehmen, aber ich irgendwo... Die sind nice zum Verschenken, weil das ist ja genau das, was man eigentlich verschenken möchte, jetzt zu Weihnachten. Oh, ein Rainbow. Ah, ah, aber die Ghoul Horses la lasse ich drin. Kannst alle, bitte nimm alle. Okay, ich nehme alle, sagst du. Dann nehme ich alle. Alles klar. Vielen lieben Dank. Dann nehme ich alle. und habe ich wieder ordentlich was zu verschenken. It's up? Also ich nehme 50. Okay, nicht alle. 50 reichen. Wenn ich mehr als 50 aus einer Bank rausnehme, dann ist irgendwann auch genug hier. So, warte. Waren hier Gems drin? Warte mal, wie viele Gems sind hier drin? gewesen. 187, oh, danke schön. Vielen lieben Dank. Dankeschön, jetzt sind 108... Okay, ein Pad nehme ich noch raus, damit 187 Pets sind, die in der Bank drin bleiben. So, vielen lieben Dank für die Pets. und damit habe ich dann wieder Material zum Verschenken. Als nächstes kommt die Bank von Color of Color. Wenn ich dann rein da. Ja, ich bin jetzt Member 187 Millionen Gems, dankeschön dafür. Was sind denn das? North Pole Bunnies. Nice. Komm, ich, ich nehme mir zwei North Pole Bunnies. Dann mache ich diesen. Das ist so viel einfacher, wenn man es so macht. Dankeschön, Call of Colors. Und die North Pole Bunnies kann man dann direkt mal tauschen. Gegen die neuen Mythicals. Wo sind sie? Mythicals sind zu schlecht. Die sind unterhalb der Exclusive Pets oder wie? Hier, gegen einen Rainbow Candy Cane Unicorn. Ich mein besser geht's ja wohl nicht. Aktuell zumindest. So, bitte sehr. Ist Pro dran. So, ein paar Exclusive Pets. Warum darf ich mir die nicht nehmen? Warum sind die denn gelockt? Hä? <lacht> okay, aber danke für die 187 Gems. Dankeschön. So, Withdraw. Und dann gehen wir auf Deposit. Du kriegst von mir diesen und diesen. Und diese hier. Ich warte, bis meine Transaktion completed ist. Klar, warte ich. Preston, kein Problem. 187 Millionen Gems. Oh, und HC, Luckys. Dankeschön. Ich glaube, ich werde niemals fertig. Ich werde niemals fertig. Ich habe 48 Einladungen. Immer noch. Jede Einladung, die ich abarbeite, kommt einfach neu hinterher. Und ich kriege regelmäßig neue Pets, die ich einfach weiter verschenken kann. Ich will aber nie immer alle nehmen. Ich will das nicht. Aber die sind ja offenbar dafür da. Warte, wie viele Gems waren hier drin? Eins, alles klar. Nein! <lacht> und jetzt einfach mal Gönnung. Danke, Killer King Max. Ich muss 21 Sekunden warten. Okay. Und dann packen wir dir. Auch wenn du es nicht gebrauchen kannst. Die Pets hier noch. Habe ich unten ein paar Dark Matter Pets, die für einen Index taugen könnten? Den Dalmatiner hier vielleicht. Vielleicht hast du den noch nicht im Index drin. Bitte sehr. Verlassen, verlassen, verlassen, verlassen. Weißt du, Preston haut ein Update raus. Restartet alle Server und der Bug ist immer noch drin, oder was? Dankeschön, Preston. Hast du echt gut gemacht. Hier auch wieder. Ich gehe einfach auf Deposit und pack von allem so ein bisschen was rein. So, und du scheinst ja HC zu grinden, also gebe ich dir diesen hier. Bitte sehr. So, können wir verlassen? Können wir nochmal verlassen? Können wir nochmal verlassen? Warum fixst du das nicht, Preston? Bitte, bitte. Das ist diesen hier und andererseits ein paar von den aktuellen Mythicals. Dabei nochmal vielen Dank an alle, die mir Pets geben, die ich dann verschenken kann. Ohne euch wird das gar nicht möglich, dass ich so vielen Leuten Pets schenken kann, weil ich farme gar nicht so viel in Simulator als dass ich das könnte. Ich habe vor nächste Woche wieder ein bisschen zu farmen aber ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen werde. Oh mein Gott. Okay, wir warten erstmal, wir kommen einmal ein bisschen runter. Wir warten darauf, äh, dass Guamockel sich einmal im Chat meldet, ob das vielleicht ein Versehen war oder ob Guamockel mich vielleicht aus seiner Bank rauskickt, weil wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich herzlich für die vielen Exclusive Pets. Ja, du kannst es nehmen. Alles klar. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Alter, ich gönne mir die Bank. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Guckt euch das an. Wie viele Exclusive Pets hast du eigentlich geöffnet? Also diese Exclusive Anime Eggs Oder hast du die getradet? Anime Corgis hast du... Anime Unicorns. Den Anime Agony finde ich ziemlich cool. Aber ich hätte ihn auch gerne in Neutron Rainbow, so wie Felix ihn hatte, aber nicht mehr hat. Aber vielen lieben Dank. Oh mein Gott. Okay. Und ja, es wird ja wahrscheinlich gar nichts bringen, aber ich packe dir dann trotzdem. Ja, vielleicht bringt es ja trotzdem was. Wer weiß. Ich packe dir trotzdem ein HC Lucky. Noch ein HC Lucky. So ein HC rein und dann, keine Ahnung, vielleicht eine Helikopter -Cat. Bitte sehr. Habt die geöffnet. Vielen lieben Dank. So, rüber geht's zur nächsten Bank. 187 Gems. Dankeschön für die 187 Gems. Gehen wir auf Withdraw. Und man Sieht, dass du schon HC-Pads hast, da wird es dir bestimmt was bringen, wenn ich auch ein entsprechendes HC-Pad reinpacke, mit dem du vielleicht was anfangen kannst. HC-Pads kann man ja, glaube ich, nicht genug haben, wenn man in die Hardcore-Welt spielt. Ich persönlich mache Hardcore nicht. Viel Spaß damit und weiter zu weiterzunehmen. Ich habe immer noch 50 Einladungen, es ist nicht zu fassen. Pinguin Noni, okay. Okay. Dankeschön für die 187.000 Gems und einfach so ein Mining Mole und eine Scary Cat. Warte, als ob. Ist, ist das vielleicht ein Versehen gewesen, dass du hier eine Scary Cat drin liegen hast? Pinguin Noni, schreibst es mir auch mal in den Chat, weil da bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil du hast ziemlich viele Pets hier drin, die alle nicht gelockt sind. Vielleicht ist das ein Versehen gewesen. Da möchte ich ungern eine Scary Cat rausnehmen. Vor allem, da steht 1 Billion. Aber ich meine, du hast auf jeden Fall bewusst 187.000 Gems reingepackt. Okay, Pinguin Noni schreibt nicht rein, deswegen lasse ich die Party Cat einfach mal drin, weil ich mir nicht sicher bin. Aber in Zukunft, wenn ihr bei mir Bankeinladungen schickt. Ich verlasse die Bank jetzt. Ah, abbrechen. Ich möchte die Bank noch nicht lieben, sondern vorher noch was reinpacken. Und zwar ein bisschen von allem. So, die Bank ist jetzt verlassen. Um eure Pets zu locken, geht ihr auf euer Inventar, habt ihr unten dieses Schloss-Symbol. Toggle Lock Mode. Wenn ihr darauf klickt, seid ihr im Lock Mode. Und könnt dann alle Pads, die ihr zum Beispiel nicht hergeben wollt, locken. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, den Hedgehog oder so, den werde ich aber wahrscheinlich weggeben. Ihr könntet ja zum Beispiel eure Exclusive Pads, die ihr auf gar keinen Fall hergeben wollt, locken. Und wenn ihr das macht, dann ist es nicht möglich, die aus eurer Bank rauszunehmen. Es ist nicht möglich, dass ihr sie vertradet. Ihr könnt ihr einfach alle locken. Und dann sind die ziemlich sicher. Dann könnt ihr sie erstmal nicht verlieren, es sei denn, ihr unlockt die Pads wieder. Was natürlich auch passieren kann, dass ihr sie unlockt. Guck mal, wie viele Exclusive Pads ich bekommen habe. So viele Exclusive Pads. Einfach krank. Dann geht hier unten auf Confirm, um es zu bestätigen und dann sind die gelockt. Dann können wir zum Beispiel auf Toggle Delete gehen, das Pad auswählen und hier steht, das Pad ist gelockt. Du musst es unlocken, bevor du es löschen kannst. Das heißt, du so könnt ihr auch nicht mehr aus Versehen eure Pets löschen. Und die nächste, Chaoslo 44. Saftig. Saftig ist auch die 1-Euro-Donation von Axolotte Leo. Vielen lieben Dank. Schreibt alle mal gerne ein Herz für ihn in den Chat. So also, chaos Saftig, jetzt kommt schon. Der oh mein Gott, dankeschön. Für Party Pick, Party Dog und Party Dog und die 187.000 Gems. Super cool. Vielen lieben Dank für diese Pets. chaos Warte, Was steht da? chaos Flow 44 Saftig. Da also, gehen wir einmal auf Deposit. Packen dir wieder von allem ein bisschen was rein. Ja, kommen den hier auch. Ein bisschen was hiervon. Bisschen was hiervon. Warte mal, Weihnachtsdings sind ein bisschen ausgeblieben, ne? Oh, habe ich gar nicht mehr so viele. Die Weihnachtsmythicals sind schon aus, Leute. Bitte sehr, Chaos-Flow. 44 saftig. Und danke für die Exclusive Pads. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Bank. Baust 2. Öffnen. Baust 2 hatten wir aber heute auch schon. Hast du mir. Baust 2, Dankeschön. Hatte ich vorhin schon deine Bank? Kann das sein? Oder hast du mir Sachen in den Briefkasten gelegt? Ich komme halt wirklich nicht mehr klar. Ich habe keinen Überblick, wie viele Banken ich schon hatte. Aber es dauert so lange. Ich kann mir echt vorstellen, dass ich dich schon hatte. Ja, das kann echt sehr gut sein. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank für die Pets. Die Sch Slidecat, also die Schlittenkatze, hat auch 242 Trillion Stärke. Dann auch noch ein Flopper, was ich ziemlich cool finde. Ein Lucky und ein paar Turkeys. Und natürlich 187.000 Gems. Gehe ich einfach mal auf Withdraw. Vielen lieben Dank, damit habe ich dann wieder ein bisschen was zum Verschenken. Ich werde jetzt aber nicht wieder alles nehmen, oder? Warte, wie viele? Ach, du hast so viele Turkeys. Okay, dann habe ich wieder Material zum Verschenken an die anderen Spieler. Es gibt ja immer noch Leute, die Turkey, die nicht so viele Turkeys bekommen, weil sie halt die game nicht haben. Und dafür ist das natürlich immer noch ziemlich cool, so Turkeys zu verschenken. 187, 187, 187. <lacht> Dankeschön, Boss 2 Vielen lieben Dank. Guck mal in die Mail. Okay, ich guck mal in die Mail. Ich guck sie aber jetzt nur einmal grob durch, weil 18 Anfragen. Okay, Kingcastra schreibt Please Pat. Danke hierfür. Warte, kann man inzwischen claimen? Es geht wieder. Dankeschön. Dann Roblox Adam Sibi, Dankeschön für das... Oh, Dark Matter Lucky. Dankeschön. You're doing this too fast. Okay. Dark Matter Lucky kann ich aktuell sogar wirklich noch gebrauchen, weil ich glaube, mir fehlt exakt eins. Felix unterstrich YouTube. Du bist der Beste, liebe deine Videos. Kannst du Roblox Felix grüßen? Gruß geht raus an Roblox Felix. Und danke für die eine Million Gems und den goldenen HC Hamster, wollte ich gerade sagen. Hedgehog. Diese Geschenke sind wir vorhin schon durchgegangen. Kannst du mir Pets geben? Über die Bank natürlich. Äh, bitte signieren. Hoverboard Cat. Ich weiß gar nicht, kann ich Pets signieren? Ich geh mal auf Claim. You're doing this too fast. Ich weiß nicht, wie ich Pets signieren kann. Es heißt ja, es gibt signed Pets. Ich kann signed by Conny schreiben. Oder einfach nur Conny. So. Aber... Ah, von Conny... So, wo ist das Ding? Aber wie man die Dinger richtig signiert, weiß ich gar nicht. Nur wenn du ein Big Games Partner bist. Ah, ich hab's verstanden. Verstanden. Ja, und ich habe mich nie als Big Games Partner beworben. CookBank gebe dir viele Free Pets. Ja, ich guck gerade die ganzen Banken durch. Ich weiß aber nicht, ob ich die neuen Anfragen schaffe. Dankeschön auf jeden Fall, Joscha54 für den Dark Matter Turkey. Snickers Snickersfrog, dankeschön für den North Pole Bunny. Für den besten YouTuber, vielen Dank. Ich claime, ich claime. Dankeschön. Moin, gucke gerade deinen Stream. Gruß geht raus, Lennox. 187.000 Gems. Vielen Dank. So. Hi, ich komme auch mal dran. Ja, jetzt kommst du auch mal dran. Gruß geht raus, louis 2010 g Bester YouTuber, Till zockt. Hatten wir, glaube ich, heute auch schon, oder? Ich weiß nicht, ob ich dich bei der Bank drinnen hatte. Aber vielen Dank. Oh, was ist das? Reindeer Agony. Das sieht cool aus. Du bist der beste, Conny. Hier ein paar Pets, fröhliche Weihnachten. Vielen lieben Dank. So, gefunden. Schreibt live. Oh, warte, das hört auch gar nicht mehr auf. Ich, ich wollte nur ganz schnell alles durchgucken. Hallo Conny. Hallo, Red Builder5. 500.000 Gems. Vielen lieben Dank. Leute, ich will das hier schnell fertig machen. Das kann ich wann anders machen. Ich kann wann anders Post öffnen. Oh mein Gott, ein Party Dog. Vielen Dank. Hier ein Free Exclusive für dich. Dankeschön. Boss Obama 157 AK Digito. Vielen lieben Dank. Es hört nicht mehr auf. Joshua, bitte nimm Anfrage an. Sorry, es tut mir leid, aber ich nehme keine Freundschaftsanfragen an. Aber trotzdem, danke für den Turkey. Ich, ich tue es zu fast, ja. Und dann danke für die Cat. Miau, Paul. <lacht> ja, ja, ich, ich muss es aber fast tun. Ich, will, ich möchte die Anfragen schneller bearbeiten, als sie reinkommen, Leute. Ich liebe deine Streams. Dankeschön für die 187 Gems und der Scanicorn Unicorn. Es hört nicht mehr auf, Leute. Es hört nicht mehr auf. Wir machen jetzt Herr Burrito. Du hast 100 Mal in den Chat vorhin geschrieben. Jetzt ist Herr Burrito dran. So, Herr Burrito ist dran. Er hat hier zwei Zombie Squirrels nicht äh, gelockt. Dann hier auch eine Menge Exclusive Pets. Sogar vier Scary Corgis für mich. Vielen Dank dafür. 187.000 Gems. Dann noch Scarecrow Cats in Dark Matter. Ein Exclusive Golden Party Dog. Dann noch Luckies. Luckies sind perfekt zum Verschenken. Oh mein Gott. Krass. Und dann. Oh, so, viel, so viele Grim Reaper. Aber ich werde keine Grim Reaper mehr nehmen, Leute. Ich werde keine Grim Reaper mehr nehmen. Vielen lieben Dank für die Luckies. An Herr Burrito. die sind gut zum Verschenken. Die Scarecrow Cats und vielen lieben Dank für die, für den Party Dog, für die Schlittenkatze. Oh wow, okay, nochmal für die Scary Corgis, für die Scary Cat, Schlittenkatze. Bap, bap, bap. Dankeschön, Dankeschön. So und dann die nächste Bank kriegt jetzt wieder ordentlich Geschenke und natürlich, warte, wie viel waren's? Wie viel waren's? 187, 187. Dankeschön. Und dann packe ich dir mein ein und alles rein. Willst du mir echt sagen, der Dark Matter Turkey ist... Na gut. Dann halt äh, mein Fast ein und alles packe ich dir rein. <lacht> ja, Luckys habe ich ja eben von dir genommen, ne? Scarecrow Scarecrow-Cats auch. Ich packe dir die hier rein. Bitte sehr. So, gehen wir wieder raus. Und jetzt packe ich dir noch ein paar Pets rein, Teasy. Und zwar ein paar Luckys ein paar Turkeys, ein paar... Helikopter, Turkey, Lumi-Axolotl-Pets. So, bitte sehr. So, jetzt ist Luca dran. 187 Millionen Gems. Dankeschön, Luca. einfach so, zwei Luckys nicht drin. Okay, danke für die zwei Luckys. Dann 187 Millionen Gems. Withdraw. Und dann auf Deposit. Und dann bekommst du von mir. Ach, kann ich ja wieder nicht geben, ne? Okay, ein paar hiervon. Und ein paar. Äh, Luckys brauche ich dir nicht geben, wenn ich sie genommen habe, nicht wahr? Ja, Grim Reaper, lol. Storm-Axolotl, Nutcracker-Cats. Was gibt's denn noch hier? So eine. Hier, bitte sehr. Und wenn ich hier live streame, kriege ich immer mehr Anfragen rein. Ich werde die Anfragen, die ich habe, abarbeiten im Verlauf der nächsten Woche. Oh, 53 Gifts. Oh. oh mein Gott. Dankeschön. Scary Corgi an Felix YouTube. Fröhliche Weihnachten, Conny. Hier für dich, Conny. Liebe deine Videos und Streams. Dankeschön, Till Zock. Ich tue es too fast. Ich weiß. Ich weiß, dass ich zu fast tue. Ich weiß. Zum Verschenken. Danke, Nutcracker Cat. Danke, Nutcracker Cat. Ja, und die werde ich auch verschenken. Und zwar in den kommenden. Tagen werde ich noch die restlichen Bankeinladungen abarbeiten, weil es einfach zu viel ist während des Livestreams, weil ihr mir zu viele Anfragen schickt zum Verschenken. Yo, danke. Okay, du wolltest bei mir die Pets reinpacken, die du nicht brauchst. Heißt Tapsi. Ach, du heißt Tapsi, aber... Ach, Offboy, Tapsi. Ah, okay. Tapsi. Dankeschön für die Information. Tapsi. Ah, da nah, habe ich nicht geguckt. Ich habe nach Offboy gesucht. Tapsi, hier. So, Tapsi, dir wollte ich noch Pets reinpacken. Das ist der Grund, warum ich hier hingegangen bin. Dann gehen wir auf Deposit. Komm, weil einfach mal so geben wir dir eine party Kit. Wir geben dir ein paar Turkeys. Wir geben dir ein paar Luckys. Aber ich werde jetzt auch nicht zu viele Pets reinpacken, weil ich habe vor, restliche Pets noch zu verschenken. Und zwar Offstream Und natürlich noch ein paar Grim Reaper. Bitte sehr. Tab's user. Yo, ich hab's verstanden. So, wir gucken jetzt noch einmal die Gifts. 1,49, ah, 49. Es hört nicht auf. Danke, Felix, YouTube. Schon wieder. Wie viele Exclusive-Pets hast du denn? Till zockt. Conny, geister YouTuber. Braucht Exclusive. <lacht> <lacht> also, ich... Ihr habt vielleicht gesehen, ich brauche nicht unbedingt Exclusives, aber ich kann jedes Exclusive-Pad noch gebrauchen, weil ich vorhabe, viele Exclusive-Pads zu verschenken im nächsten Jahr im Zuge eines großen Videos. So, zum Verschenken. Dankeschön, werde ich auf jeden Fall verschenken. Und falls ihr mir jetzt noch Punk Einladungen geschickt habt, denkt daran, dass ich die zwar abarbeiten werde, aber alle nicht gelockten Pads sind wertig als Geschenke, die ich dann an andere Leute weitergeben werde. Felix schickt mir einfach ohne was zu schreiben noch ein Party-Doc, Dankeschön. Und noch ein Party-Doc, Dankeschön. Also wenn die hier mal in einer anderen Reihenfolge stehen würden, die neuesten Neuesten sind immer oben. Neuesten sollten nicht oben sein. So Kannst du bitte meine Bank noch machen, bitte? Len nee, sorry, Lennox. Komm, ich geh jetzt hier von unten durch. So, danke, schreibt Emir Koko. Das war noch von ganz am Anfang. Gönn dir. Dankeschön. Eine Billion Gems. Das hat, das waren die Nachrichten ganz vom Anfang. Eine Billion Gems. Dankeschön dafür. Hoffe, du warst artig. Habe ich vorhin alles schon vorgelesen im Stream. Alter. Hi, ich liebe deine Videos. Mach weiter so. Finde, du hast mehr Abos verdient. Dankeschön. Ich finde meine Abos eigentlich ein bisschen zu viel aktuell. Und 100 Millionen Gems. Dankeschön, ein Barney. Stimmt. Claim all. Ich bin so ein Trottel. Okay, ich lese jetzt einfach alles durch. Hi, bitte abonniere mich. Ich heiße CarnCraft. Dann Joe Maroni. Dankeschön für die 1,11. moin äh, Quid. DJ Quid. Danke, dass du uns den wir Mal programmiert. Jo, das habe ich auch schon vorgelesen. Einen schönen Tag dir noch. Dankeschön, Quid, Geiler Stream. Das 20-Gifts-Pad. Der Rudolf. Genau, ich erinnere mich an den Rudolf. Please, kannst du mir was Gutes geben? Sorry. Über die Bank werde ich das wahrscheinlich machen, aber hier jetzt erstmal nicht direkt zurück. Kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus an Grea... Digito. Hi, Korni. Bist ein sehr guter YouTuber. Dankeschön. Du hast mir ja vorhin auch schon fett gegönnt. Dominus, play this. Dankeschön für die 187.000 Gems. Schreibt LOL. Minecraft schreibt, yay. Color of Color schreibt, danke für das Mythical, gerne und danke für die Scarecrow Cat. 187 von Alex Fassfoss. Kannst du mir was äh, Gutes geben? Sorry. <lacht> Über die Bank. Warte, kommt noch. Okay, ich warte. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich habe den Überblick verloren. Ich habe den Überblick verloren. Warte, kommt noch, okay. Ronaldo oder Messi? Ich guck keinen Fußball. Lull. Dankeschön. Risch Rischka schreibt, bist der beste YouTuber. Kannst du mir ein paar Gems geben? Sorry, Gems gebe ich nicht, ja. Das ist so eine Grundregel für mich. Hi, komme ich ein zweites Mal dran. Ein zweites Mal, nur wenn du es tatsächlich geschafft hast, bei diesen ganzen Einladungen zweites Mal durchzukommen. Bester YouTuber, gucke einen stream frohe Weihnachten von mir. Frohe Weihnachten zurück und frohe Weihnachten an alle, weil ich werde nächsten Samstag nicht live streamen können zu Weihnachten. Moin Conny, bester YouTuber. Moin, geht zurück. Ranking 0075. Das muss. 187, dankeschön. Ich meine Bank. Ja. Oh Gott, das, das sind alles so alte Nachrichten noch. Merry Christmas. Hohoho, ho, ho. Dankeschön, MaxDev. Bitte signieren. Ich kann leider nicht signieren. Tut mir leid. Du bist der Beste. Machst sehr guten Content. Das verdient du dir. Dankeschön. Rainbow Friends. Snowflake Pegasus. Auch cool. Hallo, kleiner Keks. Okay, Dankeschön. Guck Bank. Ich werde die Banken alle Offstream noch durchgucken. Bester YouTuber ever. Dankeschön, Naruto. Krishkas, kannst du mir ein Gift geben? Einen in der Post. Sorry, ich gucke jetzt alle Postanfragen einzeln durch, weil ich mache jetzt mit Claim All, weil sonst wird das nie was. Hi, Conny. Ich liebe deine Videos. Das ist für dich. Kannst du mich grüßen? Heiße Zidan. Groß geht raus, Zidan. Und vielen lieben Dank für die Partycat und die 128 Millionen Gems zum Verschenken. Dankeschön. Wie gesagt, die Pets, die werde ich auch verschenken. Auch wenn es. Eher schlechtere Pets sind wie der Hellfox hier. Werde ich dir trotzdem bei irgendwen in die Bank reinpacken. Vielleicht braucht es ja jemand für die Pet-Collection. Zum Verschenken, Dankeschön. Nochmal zum Verschenken, Dankeschön. Muss sein, 187.000 Gems, Dankeschön. Who is Liam? Finde dein Roblox, 1012, Dankeschön. Mag deine Streams. Ähm, kannst du meine Bank bitte noch machen? Das hast du vorhin schon geschrieben. Du bist cool. Und jetzt kommen die von vorn. Okay, Tapsi schreibt... Kannst du mir auch mal was zurückgeben über Mailbox? Noch nie was über die Mailbox bekommen. Okay, ich schreibe mir ausnahmsweise jetzt Tapsi 21 auf. Tapsi 21 schreibe ich mir auf. Das sind jetzt erstmal... Ausnahme, weil ich kann das jetzt nicht mit jedem machen. Kannst auch einfach auf Claim All drücken. Ja, genau das habe ich jetzt vor, deswegen lese ich erstmal alles durch. Bei den E-Mails gibt es da unten Claim All. Ja, danke schön für den Hinweis. Nimm bitte die Bankanfrage an. Werde ich machen, wenn du mir eine geschickt hast, aber offstream in den, den nächsten paar Tagen, also vielleicht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, kannst du mir bitte noch meine Bank machen, wenn du mir eine an Einladung geschickt hast. Latest Version schreibt Uwu. Für dich, danke schön, Lucy. Für den Party-Dog kannst du verschenken. Auch danke für den Hedgehog, der ist auch gut zum Verschenken. Das auch... Oh, danke, noch ein Party-Dog. danke schön, Lucy. Zum Verschenken, wenn du es siehst. Ich sehe es, Adrian. Gruß geht raus. Gruß geht auch raus an Lucy und Oscar. Natürlich. Till zockt keine Exclusives mehr. Du musst mir auch nicht all deine Exclusives geben, aber vielen Dank, Tilzok. Hier ein paar Gems. Dankeschön für die 10 Millionen Gems. Nochmal danke für die Scary Cat, hast du dir verdient. Es war ein Conny, er war schlau und dumm. Dankeschön, Paul Doku, für den einen Gem, den Festive Dragon und diese wunderschöne Nachricht. Rainbow Friends gibt mir ein goldenes Candy Cane Unicorn. Das ist ja auch ein Zungenbrecher. Also nicht wirklich, Candy Cane Unicorn, aber interessante Name. Zum Verschenken, frohe Weihnachten, auch an die Club-Based-Group-Community. Gruß geht auch zurück. Noch ein Capybara, Dankeschön, Lucy. Bitte, Conny, mach noch meine Bank, bitte, bitte. Sorry, Lennox, sorry, wenn du mir eine Einladung geschickt hast. Wie gesagt, die kommenden Tage werde ich das machen. TMTM, TM. hi, alles für dich, Dankeschön, Dankeschön. Felix, schick mir einfach noch eine Party Cat. Alles klar, Popcat, Dankeschön für den Present Dragon. Please, Bank, ich warte seit 45 Minuten. Es tut mir leid, du musst wahrscheinlich noch länger warten, weil ich das Off-Stream machen werde. Wenn ich das jetzt direkt im Stream mache, dauert das ewig, weil ich kriege immer neue Bankeinladungen. Und die Bankeinladungen müssen auch mal abgearbeitet werden. Jeder braucht was für Weihnachten. Dankeschön, Lucy. Aber es reicht doch langsam. Vielen lieben Dank, Lucy. So, ich mag dich, Conny. Kannst du mehr streamen bitte? Ich würde gerne mehr streamen, aber ich habe leider so wenig Zeit. Ich arbeite nämlich noch an anderen Projekten nebenbei und die fressen sehr viel Zeit. Aber ich würde gerne mehr streamen. Äh, Alter, noch ein Party-Doc. Dankeschön, Lucy. Felix YouTube, jetzt müssen wir aber langsam mal durch sein hier. Hab keine Exclusive-Pets mehr, sorry. Kein Problem, Felix. Dankeschön für die Helikopter-Cat und gönn dir unten noch ein Scary-Cordi. Dankeschön, Lucy. Alles klar. Ich gehe jetzt auf Claim All und hoffe, dass ich jetzt nichts übersehen habe, was hier irgendwie dazwischen gerutscht ist. Falls ihr mir eine Gift geschickt habt, das ich nicht gesehen habe, dann könnt ihr es ja mal in den Chat schreiben. Ich werde jetzt auch hier die eine Ausnahme noch machen. Hier, Tapsi bekommt von mir dann auch noch groß zurück ein groß zurück und bekommt von mir dann ich kann glaube ich nur ein Pad verschicken oder ja dann ist like Cat. und 187 gems so senden wir bitte sehr aber das wär's dann auch erstmal. Habt ihr Shiny geschickt, aber ich war da nicht. Oh, ja, das war meine Befürchtung mit Claim Oil. Das ist die Antwort. Ja, genau. Okay, das werde ich alles nach dem Stream machen. Falls ihr euch seht, könnt ihr euch jetzt nochmal in dem Stream sehen. Ich werde den Stream aber beenden. Das äh, tut mir leid an alle, die jetzt noch nicht dran gekommen sind. Wie gesagt, Bankeinladungen werde ich in den kommenden Tagen noch abarbeiten. Und auch die Mailbox gucke ich mir an. Werde ich mir auch durchlesen. Ich meine, ich finde das super cool mit der Mail. Und das ist dann auch super gut, um dann später auch Gewinnspiele... Aufzulösen. Und an die wenigen Leute, die tatsächlich bis zum Schluss durchgeguckt haben, habe ich noch eine kleine Überraschung. Denn ich werde zwei Partycats verlosen über die Post. Alles, was du tun musst, um zu gewinnen, ist als erster oder als zweiter einerseits deinen Roblox-Namen in die Kommentare zu schreiben, aber auch meine Frage zu beantworten. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen einem String-Value und einem Number-Value? Da wäre es natürlich praktisch, wenn ihr euch auch meine Coding-Lernen-Serie vorher angeguckt habt. Ich wünsche auf jeden Fall jeden von euch viel Erfolg. Das war aber mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao! Ooh. Mm -hmm.